Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial. Heute zeige ich euch wie ihr sogenannte Glow Edges in Photoshop erstellen könnt. Zunächst startet ihr Photoshop, welches auf jeden Fall Pflicht für dieses Tutorial ist. Habt ihr kein Photoshop ist dieses Tutorial für euch nicht hilfreich. Also ich öffne hier meinen Render, den ich auf jeden Fall schon mal vorbereitet habe. Ihr seht schon, ich habe hier auch schon ein bisschen Lightening dazu Das ist diese Ebene hier damit das Ganze natürlich etwas besser aussieht und ihr solltet den Render auf jeden Fall ganz editiert haben, bevor ihr mit den sogenannten Glow Edges anfangt. Am besten ist es natürlich, wenn ihr eine Lichtquelle wie zum Beispiel dieses Schwert mit den Effekten habt, damit das auch Sinn macht, denn wenn hier keine Lichtquelle ist, dann wird der Körper natürlich logischerweise nicht angestrahlt. Also macht das auf jeden Fall nur, wenn ihr eine Lichtquelle habt, welche sinnvoll ist und äh, achtet vor allem immer auf die Perspektive, von der ihr das macht, denn die Perspektive ist das, was es gerade ausmacht, das werdet ihr da beim laufenden Tutorial noch sehen. Zunächst erstellt ihr einen, also eine neue Ebene und wählt das Pinsel-Tool aus. Hier geht ihr oben links auf die Auswahl oder ihr könnt auch einfach Rechtsklick auf den Bildschirm machen, wo das ganze Bild ist und klickt diesen Pinsel an, also der ist gleich abgerundet und wählt hier den Wert 5 aus. Das ist natürlich kein Richtwert, ähm, ihr müsst einfach gucken, was für euch am besten passt, denn es kommt auch auf die Auflösung von einem Render an. Dieser Render hat zum Beispiel eine Auflösung von Full HD, also das ist auf jeden Fall immer, äh, das ist auf jeden Fall immer abhängig davon, welche Auflösung euer Render hat. Also habt ihr das Pen-Tool ausgewählt und hier oben den Wert 5. Klickt ihr auf das Pen-Tool, das könnt ihr auch mit P auswählen und wählt hier oben Pfad als Modus aus. Den Rest könnt ihr eigentlich so lassen, soweit ich weiß. Das Einzige, was ihr vielleicht rausmachen solltet, ist automatisch hinzufügen bzw. löschen. Also, ihr habt die neue Ebene erstellt und wählt jetzt den unteren Punkt von dieser Linie aus. Nun klickt ihr nach oben, haltet aber gedrückt und zieht. Nach links, um die äh, Biegung richtig zu machen. Wie ihr die Biegung letztendlich selber macht, müsst ihr entscheiden. Das ist ja bei jedem Körperteil und bei jeder Form des Körpers unterschiedlich. Fällt das jetzt ein bisschen ein und anschließend macht ihr Rechtsklick, Fahrtkontur füllen, wählt hier das Werkzeug Pinsel aus und lässt Druck simulieren an. Ihr drückt also OK und ihr seht schon, wir haben jetzt hier eine Linie, welche auf jeden Fall äh, nicht schlecht aussieht und das ist ja schon mal das, was wir eigentlich erreichen wollen am Ende und zwar ein Glowy Edge oder eine Glow Edge, wie auch immer man das nennen möchte. Die könnt ihr natürlich noch äh, verziehen, falls die Position noch nicht ganz stimmt. Das weicht nämlich leider ein bisschen immer ab. Also, habt ihr das fertig, macht ihr eine neue Ebene und wiederholt das Ganze am nächsten Körperteil. Das mache ich jetzt zum Beispiel hier am Arm, da das Schwert auch den Arm hier anstrahlt. Das macht ihr jetzt also auch beim Arm, macht Rechtsklick hier drauf, löschen, wählt den Arm aus und hier macht ihr genau das gleiche. Nur, dass ihr wieder äh, hier was anders zieht und diesmal zwei Punkte nacheinander auswählt. Jetzt macht ihr also wieder Rechtsklick, Pfadkontur füllen, Pinsel, Druck simulieren an. Und ihr seht, wir haben einen weitere Glowy Edge erschaffen. Machen wir also wieder Pfad löschen. Und das nimmt langsam auf jeden Fall schon Gestalt an. Ich werde das Ganze jetzt verschnellern, damit ihr nicht die ganze Zeit zugucken müsst, wie ich das mache. Denn das ist für euch relativ langweilig. Ihr müsst selbst experimentieren und gucken, je nachdem, was für Ecken euer Render hat und aus welcher Perspektive das Licht kommt. Also sehen wir uns nach dem Zeitraffer. So, dann bin ich auch jetzt fertig mit den Glow Edges. Sollte alles so passen, sollten die Ecken eben genauso aussehen. Beziehungsweise sollte der Render letztendlich ungefähr so bearbeitet sein. Der nächste Schritt ist nun, alle Ebenen mit äh, L-Shift gehalten auszuwählen. Rechtsklick und dann in Smart Objekt konvertieren. Damit ihr das Ganze in einer Ebene habt und das relativ übersichtlich ist. Das nennen wir jetzt zum Beispiel mal Glow Edges. So. Anschließend drückt ihr auf den Radierer, versucht zu radieren, drückt OK. Und... Setzt die Härte hier auf 0 und fangt an ein bisschen noch detailgetreu alles zu schleifen. Also ein bisschen alles so schöner zu machen, damit die Kanten nicht teilweise zu lang sind. Hier müsst ihr teilweise auch die Radiergröße ändern, falls ihr zum Beispiel andere Linien mitradiert und ihr das nicht wollt. Habt ihr diesen Prozess fertig, kopiert ihr die glowy edges und macht das erneut. Allerdings radiert ihr diesmal ein wenig mehr weg. Am besten macht ihr die untere Ebene aus. Wir werden gleich einen niceen Effekt darüber machen, der das Ganze nochmal ein bisschen abrundet und schöner macht und nicht so statisch aussehen lässt. Seid ihr damit fertig? Aktiviert ihr wieder die untere Ebene, geht auf die obere Ebene, auf die Fülloption, beziehungsweise macht hier rechtsklick und geht auf Fülloption und klickt hier auf Ineinander kopieren beim Mischmodus und geht auf Farbeüberlagung und wählt hier die Farbe weiß aus in der Füllmethode normal. Hier könnt ihr natürlich mit der Deckkraft noch ein bisschen runtergehen, damit das Ganze auch nicht zu stark wird. Der Effekt ist zum Beispiel bei diesem hellen Blau, äh, wirkt denn der Effekt nicht richtig und macht alles ganz weiß, also letztendlich sollte das dann so ungefähr aussehen. Nun geht ihr wieder auf die untere Ebene und wählt hier bei den Fülloptionen wieder Schein nach außen aus. Das Ganze macht die Glowy Edges erst richtig Glowy, sodass sie halt eben auch aussehen, als würden sie leuchten. Das ist ja der gewünschte Effekt, den wir letztendlich erreichen wollten. Hier will ich jetzt die Farbe Hellblau aus, damit das natürlich auch zu dem Übrigen passt und der Schein-Effekt nicht komisch wirkt. Hier müsst ihr den Wert, den ihr wählen wollt, natürlich selbst auswählen. Das kann niemand für euch machen oder ihr stoppt kurz das Video und übernehmt die Werte und guckt, wie das für euch passt. Nun wählt ihr beide Ebenen aus, drückt Steuerung und E und habt die ganze Ebene zu einem gemacht. Ich nenne das Ganze nochmal Glow Edges. Ich das Ganze aus, damit er nicht Kopie vorsteht. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel mit der Deckkraft noch ein wenig runtergehen, falls euch die zu stark sind. Oder hier mit den Effekten ein bisschen schön zum Beispiel Linie abwählen und dann den Effekt runter. Ich mache das Ganze jetzt so und am Ende sollte das eben richtig so aussehen. Äh, ich bin meiner Ansicht nach fertig. Auf jeden Fall ein sehr, sehr nicees Ergebnis geworden. Und ihr müsst auf jeden Fall mit den Effekten selber ein bisschen rumprobieren, wie ihr das handhaben wollt. Ob ihr die eben stärker haben wollt oder schwächer oder äh, wie ihr die Schwingungen und die Biegungen haben wollt. Und ob ihr überhaupt zum Beispiel an bestimmten Punkten Glow Edges wollt. Ähm, das war es im Großen und Ganzen vom Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das gut fandet, lasst eine positive Bewertung da. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr kommt gut klar. Ciao.